Ja, hallo, ich bin's, eure Tia, Akakurflush and Sorcery. Und wir haben hier ein neues Spiel am Start. Und zwar Decay Zimar. ist gestern neu bei Steam herausgekommen für einen knappen Zehner. Und ähm, ich bin schon gespannt, was mich erwartet. Ich habe jetzt hier nur ganz oberflächlich die Story äh, auf Steam gelesen und mir den äh, Trailer dazu angeguckt. Ähm, mochte ich ganz gerne. Und vielleicht mögt ihr das auch. Wir werden sehen. Äh, ich werde jetzt hier gleich nochmal dann.. Ähm Nee, da wollte ich nicht hin. So, die Helligkeit ist, glaube ich, so ganz in Ordnung. Zu hell ist auch scheiße. Äh, ich würde mal sagen, ich bleibe auf 7. Und äh, den Sound, den will ich ein bisschen weiter nach oben drehen. Den wollte ich jetzt hier nur kurz ein bisschen dimmen, damit äh, ihr mich reden hört. So. Ich denke mal, das geht, oder? Na, Musik? Nochmal. Wir lassen es auf 4. So, neues Spiel, Episode 1. Ist übrigens ein englisches Spiel mit äh, deutschen Untertiteln. Okay, das gucken wir uns natürlich an. Ähm, klicke auf das äh, Navigationssymbol am unteren Rand, um äh, dich umzudrehen. Okay. Bewege die Maus, ähm, um nach Gegenständen zu suchen. Das ähm, Fragezeichen-Symbol wird dir einen Hinweis geben, wenn du festhängst. Klicke auf das Symbol, um einen Hinweis zu erhalten. Okay. Okay. Ah, du musst dich im Raum weiter umschauen. Na, guck mal einer, schau. Was ist das hier? Ah, okay. Gut, gut, gut, gut. Ich kann auch abspeichern, sehr gut. So, dann gucken wir mal erstmal hier herum. Moment, gehen wir hier hin. Ich weiß gar nicht, könnt ihr eigentlich meinen Mauszeiger sehen? Hm. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe das hier bei Fraps ausgeschaltet. Moment, wir sind gleich wieder da. Ein Moment. So, jetzt... Müsstet ihr ihn sehen können. Okay. Ähm, hier ist nichts. Da ist was. Mir wurde gesagt, ich sollte die Medikamente nehmen, bevor ich ins Bett gehe. Nein. Ich nehme sie nicht. So, ist hier noch irgendwie etwas? Hm, nicht wirklich. Okay. Habe ich hier nicht irgendwie? Hm. Okay. Sie ist verschlossen. Hm. Hier habe ich keine Möglichkeiten, oder? Nö. Das ist ja ein starkes Stück, dass da nichts drin ist. Moment, aber hier... Nee, hat nichts zu sagen, okay. Und wenn ich jetzt dann doch meine Medikamente nehme, ich nehme sie jetzt doch mal. What is a friend? <lacht> sind wir wieder. Okay, hier habe ich nichts mit drin. Eigentlich müsste doch jetzt hier mh, die Tür auf sein, oder? Oder nicht? Ja, sie ist auf. Das sieht aber richtig fies aus. Okay, hier yes, ist nicht. Das ist auch ganz gut, so dass da nichts ist. Und dass ich es nicht öffnen kann. Ähm, Lässt sich nicht öffnen. Okay. Da komme ich nicht weiter. Ob das richtig war? Ui, das sieht ja fiese aus. Oh, okay. Mal sehen, ob hier irgendwie etwas ist. Naja, nee. Nach vorne komme ich nicht. Ich kann jetzt nur ähm, den Rückzug äh, antreten. Ähm ich kam aus der Tür 3 raus. Tatsächlich nicht aufmachen. Um, und ich will noch mal ganz kurz zurückgehen. Ich war da drinnen. genau. Also jetzt gehe ich noch mal wieder zurück. Ah, ich habe gehofft, dass man hier irgendwie etwas machen kann. Nope, Nope, Nope, Nope, Nope, Nope, Nope. nope. Okay. Yeah. Ach so. <lacht> Okay, dann sind wir wieder hier. Da reingehen will ich nicht mehr. Hier habe ich keine Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Hm. Äh. Ja, aber da konnte ich doch gar nichts machen. Was, was willst du denn jetzt von mir? Gott. Oder kann man hier doch irgendwie etwas machen und ich sehe es nicht? Ähm Moment, ich hatte doch hier eben irgendwas. Ich, ich habe mich doch jetzt hier nicht verguckt. Da war doch eben eine Lupe zu sehen. Ähm. Ja. Das sieht einladend aus. Hm. Time is an illusion. Die Zeit ist eine Illusion. Was zur Hölle geht hier vor? Das frage ich mich allerdings auch. Zurück komme ich nicht mehr. Hier kann ich nichts anklicken. Das sah schon ein bisschen gruselig aus, oder? Äh. Sie ist verschlossen. Das Blut auf dem Schloss. Okay. Augen was? Ich würde ja sagen, bevor ich weiter nach unten gehe, gehe ich hier weiter. Moment, hier ist was. Aber ich kann es nicht aufheben. Okay. Ich kann es nur die Augen anschauen. Ja, das war klar. Okay, ich denke mal, hier komme ich nicht weiter. Ich muss erstmal wissen, was ich wie einstellen muss. So. Äh, das ist was nahe beim Ventilator, ja. Okay. Gut, vermutlich muss ich jetzt dann doch nach unten gehen. Hier gibt's jetzt so nichts, was sie mir geben wollen. Hm. Hier ist auch nichts, da ist unsere Tür. aufheben. Ähm Achievements? Äh. Ah, okay. Ich wusste eben nicht, wie man äh, das äh, etwas aufheben kann. Äh, beziehungsweise anschauen kann. Ähm Der Junge weint. Die Männer beobachten uns. Okay, aber damit kommen wir jetzt nicht weiter. Hm. Äh. Irgendwie in dunkle Höhlen oder äh, dunkle Dingensbumsens reingucken, finde ich irgendwie ziemlich gruselig. Nee, das würde ich aber auch nicht machen. Ähm, ist da jetzt gerade jemand längs gegangen? Da sind Aufkleber von Hundeköpfen. Ja, okay. Das freut uns. Ist schon ein kleines bisschen beklemmt. Eine Liste von Namen. Mein Name steht ganz unten. Aufheben. Zeig mal her. Okay. Die waren anscheinend alle hier schon mal hier. Ich bin jetzt der Letzte. Hm. Dann gehen wir doch mal rein, oder? Was kann uns schon Schlimmes erwarten? Nichts. Äh. Oh mein Gott. Und du? Das bringt uns aber auch nicht weiter. Okay, gibt's da hier irgendwie etwas? Mhm. Okay. Ja, dann würde ich doch mal sagen, dann gehen wir hier auch wieder runter. Ah. Nett. Hier brauche ich auch irgendwie ein, eine Art ähm, Code, dass ich hier dann weiterkomme. Das bringt, glaube ich, überhaupt nichts, wenn ich jetzt hier auf die Augäpfel herumdrücke ohne Ende. Äh, nee, das, das haut so nicht hin. Okay. Tori was hier. Das ist äh, gut für die äh, liebe Tori. Mhm. Achso, Moment. Ich wollte jetzt eigentlich... Genau. Hey. Gucken wir nochmal hier. Ähm, aufheben. Einen guten Holzgriff kann man immer gebrauchen. Gibt es da irgendwas, was ich daran wissen müsste? Ähm, okay. Gehen wir mal dahin. Hm. Überall liegen diese Ringe. Was hat das zu bedeuten? Hm. Okay, stimmt. Ich muss so. Ach nee, Moment. Moment, lass uns nochmal zurückgehen. Gab es denn nicht noch irgendwie eine andere Möglichkeit, längs zu gehen? Ein Schmetterling? Äh. Ja, okay. Ich dachte, man kann ihn... Man, man kann sich mal einen kleinen Schmetterling einfangen. Ne? Dafür nimmt man ein Holzbein und dann, äh, beziehungsweise so ein äh, ins und dann... ja, okay. Ach, wir lassen ihn leben. So. Aber trotz allem, hier komme ich nicht wirklich weiter. Hier klemmt's. Oh, zurück. Zack, die Bohne. Mm. hier. Ja, und? War ich hier noch nicht? Nee, hier war ich noch nicht. Ach, das haben sie aber auch wirklich so ein kleines bisschen doof gemacht. Es macht mir ziemlich schwierig zu sehen, äh, wo es weitergeht und wo nicht. Finde ich. Ha! Gänsehaut über den Rücken. Na sowas. Hier kann ich jetzt nichts nehmen. Und hier wurde irgendwie etwas eingemauert. Ähm, kann ich den verwenden? Das ist allerdings... Mh. Sieht nicht freundlich aus, sagen wir es mal so. Teddybär. Ja. Aber ich kann ihn nicht nehmen. Lag der auch schon vorher da? Ich bin mir gar nicht sicher. Okay, geht da nochmal wieder einer längs? Nö. Ich bin jetzt hier nochmal zurückgegangen zu diesem komischen Mann. Wollen wir nochmal gucken, ob wir hier so weiterkommen. Aber ich befürchte nicht... ich habe ja jetzt hier so auch nicht großartig etwas. Oder? Nee, das bringt uns nicht weiter. Hm. Wenn du die Augen in der richtigen Reihenfolge drückst. Und was ist bitte die richtige Reihenfolge? Kann mir das mal jemand sagen? Ähm... Hat das hier mit dieser Liste zu tun? Oder mit dieser hier? Das glaube ich eigentlich eher nicht. Die Männer beobachten uns. Hm, hm, hm, hm. Uh. Äh. Also fragt mich jetzt nicht, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt gerade eben äh, einfach weiterhin auf, diese komischen, ähm, auf diesen komischen Kopf gedrückt. Ähm. Und äh, anscheinend habe ich da so die richtige Reihenfolge rausbekommen. Okay. Gucken wir mal weiter. Die Tür klemmt. Bei der Tür kommen wir allerdings dann auch nicht weiter. Jetzt müssen wir mal schauen, wohin wir gehen müssen. Könnte ich es vielleicht? Ah, verdammt! Ah, ich bin so jetzt aber könnte ich hier vielleicht rein? Ah, so verwenden? Okay, hätte ja sein können. Zurück. Oh, ich ich finde das wirklich echt schwer hier. Ähm, ich weiß nie, wann ich mich äh, vor oder zurück bewege. Genau, hier sind wir jetzt dann hier wenn ich jetzt so mache. Äh, dann gehen wir mal hier rein. Einfach mal just for fun. Genau. Hier brauche ich ja nichts mehr machen. Das Rätsel ist jetzt fertig. So, und sind wir jetzt hier an der Tür mit diesen äh, Hundeköpfen angelangt. Und ähm, ich denke mal, hier kann ich das gute Stück verwenden. Hm. Okay, hier gibt's nichts, was ich irgendwie in irgendeiner Form anklicken kann. No, hier. Hier. Eine Münze aufheben. Das ist wahrscheinlich nur eine ganz normale Münze. Genau, eine Münze von fünf. Super. Gibt es hier noch irgendwie irgendwie etwas, was ich nochmal mir angucken sollte? Außer der hier ist, glaube ich, nichts da. Sie zwinkert nicht mehr. Okay. Hm. Ähm, aufheben. Frage ich mich natürlich, was an diesen, außer dass der Kratz ist, so besonders. life, she decided to fulfill her dream, live alone in a house in the woods, outside of town. After a few weeks, she truly understood how much she loved it. She had found a place where she would grow old. Or so she thought. one night before going to sleep, Jenny noticed something strange outside the house. It was difficult to see because it was so dark, but when she turned on the lamps in the room, she could clearly see a man standing next to the shed in the uncut grass. It was almost like he was observing her. Nine meters from the house. Even though he terrified her, she decided to confront him, but once she was outside, man was gone. She naturally assumed that he'd ended up there by chance and disappeared immediately as soon as he saw that someone was in the house. A few days later, Jenny had already forgotten about the man. In the evening, Jenny heated up some milk. Drinking warm milk made her sleep better. She walked around the house and took small sips of the hot milk. She stopped at one of the windows and froze when she saw the man again. He stood about six meters from the house. This time, she could clearly see him. He was pale and skinny. His eyes reminded her of a doll's. The empty eyes looked at her, but at the same time, She was about to open the window when he suddenly began walking out of her sight towards the entrance of the house. She ran quickly to the kitchen and picked up a knife. She stood there, frozen, waiting for the man, but he never came. A few minutes later, she went out to check if he was still there. He wasn't. Time went by and once again. Jenny started to forget about the man, but on this night, it felt strange somehow, almost as if she was being watched. Despite this incredibly unpleasant feeling, Jenny decided to try and get some much needed sleep. As she was turning off the lamps in the house, she noticed something in the corner of her eye, something that's not usually there. It was the man. One meter from the window jenny was so scared that she screamed out loud then she ran and hid in the bedroom she heard his footsteps through the grass outside the house it sounded like he was moving closer to the entrance jenny remembered the second time she had seen him when he also walked towards the entrance but then disappeared of his own free will the thought calmed her until she heard the door slam open as she screamed she realized she had nothing she could defend herself with She turned around and opened the window, jumped out and ran towards her car that was parked five meters from the house. She was trembling with fear when she started the car. As she drove away, she looked into the rear view mirror. The man was standing at the window, looking right at her. Hmm. Ja. Hm, hm, hm. Schon ein bisschen fiese, oder? Whoa. Wo hmm. komme ich jetzt hier weiter? Das wäre nie das Problem. Okay. Ich denke mal, da werde ich noch so ein kleines bisschen herumgucken und schmökern, dass ich dann hier auch weiterkomme. Ähm, ja, nee, äh, ich bin mit dem Kopf schon ganz woanders und überlege, wie mein nächster Schritt am besten sein sollte. Äh, wie ihr seht, ähm, ist tatsächlich dann eben dann auch Decay, äh, Sima, äh ein, ähm, Point-and-Click-Adventure. Und ja, es ist schon so ein kleines bisschen gruselig, muss ich zugeben. Ähm, aber nicht so sehr, dass ich sage, oh mein Gott, diese Nacht kann ich nicht einschlafen. es äh, ist sehr rätsellastig, wie ihr seht. Und puh, ich, ich weiß noch nicht so wirklich, wie ich dazu stehen soll. Also, äh, momentan, ähm, Deprimiert mich dieses Spiel eigentlich eher. Ähm, ich finde zwar ähm, eben das, äh, was der äh, Junge ähm, dann eben auch vorgelesen hat mit dem Mädel, äh, das fand ich schon sehr interessant. Ähm, Aber so diese ganze Stimmung hier. Pff, ja, ich weiß nicht. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das weiterspielen werde. Mhm. Ich würde schon gerne herausfinden, was hier passiert ist. Ähm. Aber ich finde einfach auch, ähm, wenn ich jetzt dann ähm, durch die Türen und äh, durch die Gänge gehe, das ist nicht wirklich äh, sehr übersichtlich. Es gibt auch hier keine Map irgendwo, wo man mal sehen kann, äh, wo war ich schon gewesen oder wo nicht. Und ähm, äh, ja, ich, ich denke nicht, dass das von mir ein Let's Play wird. Das ist. Also, es reißt mich jetzt nicht so um, nicht so hin. Es tut mir ja leid. Na, ich mag ja auch neuen Spielen gerne, ihm ne, auch eine Chance geben. Und ähm, es, es gibt garantiert genug Leute, die sagen, ja, wir finden das toll. Und ich sage, nö, nix, nix für mich. Hm. Ja gut, aber das, das kann eben auch manchmal auch, äh, passieren, sage ich mal. Äh, vielleicht hat euch ja auch das, was ihr gesehen habt, gefallen. Ne? Und äh, ihr sagt, es ist mir doch egal, was Tia sagt, äh, das hole ich mir. Und das ist dann auch in Ordnung. Ich wollte euch nur dieses Spiel dann äh, kurz ein kleines bisschen zeigen. Und ähm, wenn es das dann ausgelöst hat, wunderbar. Gut für den Entwickler. Ähm, ich werde mich bei diesem Spiel wahrscheinlich jetzt zurückhalten. Aber eigentlich möchte ich auch wissen, wie es weitergeht. Ja, das ist eine schwierige Angelegenheit. Ich werde darüber nochmal meditieren müssen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich hoffe, ihr habt jetzt hier so einen kleinen Einblick bekommen bei DK Simar. Und ähm, ihr hattet vielleicht ein bisschen Spaß gehabt. Ein kleines, kleines bisschen. Das wäre wirklich schön. Alles klar. Habt einen schönen Tag, wie üblich. Bis dann. Tschüss.